Ja, und willkommen. Mein Name ist die LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, in der letzten Folge haben wir ein bisschen die, dieses Turnier noch mal gespielt, das den nee, Champ Cup so, so ist der Teil. Und ja, da war relativ einfach. Und ja, ich mir da war ein bisschen zu einfach. Deswegen machen wir jetzt was wahrscheinlich etwas schwieriger sein wird. Und zwar, wir gehen jetzt hier in den Kampfturm und versuchen mal zu gucken, wie wir weit wir kommen mit unseren kürzlich kürzlich trainierten ja seit langem trainierten pokémon die ich jetzt schon seit einer ganzen weile hier am züchten und trainieren und ev trainieren bin und also was und ja ich habe gehört man bekommen was schönes wenn man hier einen bestimmten level erreicht ich weiß nicht mehr welchen aber ich versuche jetzt mal so weit zu kommen wie möglich und ja außerdem will ich mal ein paar ja das ding habe ich nicht mehr angenommen weil dafür braucht man den kann man sich nicht irgendwie nicht züchten und ja, deswegen will ich mir halt überlegen, wann ich mir das äh, irgendwann hole, den richtigen äh, Dingen ja Wesen und so. So, ich will übrigens, <lacht> Entschuldigung, immer noch ein bisschen kratzen im Hals. Ich will übrigens noch ein bisschen hier äh, GP mal endlich sammeln damit ich hier mal ein paar schöne Sachen kaufen kann. dachte, ne? kann man gar nicht holen. Ich habe hier so Macho-Band oder sowas gesucht. Weil das alles ein bisschen ähm, beschleunigen würde. So. Ähm, ich habe ein paar sehr gute Pokémon hier vorbereitet, die hoffentlich ähm, ein bisschen hier was reißen können. Alle Pokémon hier haben maximal EV. Ähm, weil nicht wisst wie das ist äh, was genau ev sind, dann erkläre ich das mal ganz kurz ev ist ähm, wie auf ev bekommt man durch jeden kampf und also gegen jedes pokémon jedes pokémon gibt eine verschiedene anzahl von ev und ja diese kann man dann gezielt trainieren wenn man gegen bestimmte pokémon kämpft wenn man zum beispiel 100 mal gegen ein und dasselbe pokémon kämpft das äh, weiß ich nicht kp zum beispiel gibt dann äh, ja, kann man das Pokémon, dass man mit diesem Pokémon bekämpft hat und alle anderen Pokémon, die Erfahrungspunkte auch bekommen haben, auf KP hoch trainieren und ja, also im Klartext, man kann verschiedene Werte gezielt hochtrainieren und ja, das habe ich mit einigen Pokémon gemacht. Hier haben wir zum Beispiel einen Stalos und was ich auch nicht gewusst habe, was auch irgendwie nirgendwo angezeigt wird, ist, man kann hier X drücken und dann boom, dann sieht man, wo die ganzen EV trainiert sind. Und ja, das hätte ich gerne ein bisschen früher gewusst. Und ja, ähm, gehen wir mal zu meinem Story-Team noch vorher. Ähm, da kann man zum Beispiel sehen, die habe ich ja im Laufe des Spiels ja wie blöde hier äh, gegen alle möglichen Pokémon kämpfen lassen. Und wie man sieht, die Werte sind überall hingegangen, weil das halt nicht gezielt war. Und ja, das ist noch gelb, das bedeutet, die haben noch nicht alle ihre V verballert Wenn das grün ist das ding in der mitte dann bedeutet das, man hat alle ev verbrutzelt da kann man sich auch glaube ich ein band abholen was jetzt hier keiner hat im moment und ja wie gesagt die ganzen werte sind alles wir war verteilt worden bei diesen pokémon anders als bei diesen ja die ich ja alle hoch trainiert habe ich habe ja ein paar Pokémon gefunden, die ich mir ein bisschen hoch trainiert habe: ein Stalos, ein Felinarer, ein Ninja-Tom, Frostage, und ja, alle auf bestimmte Werte hoch trainieren. entweder defensiv oder physisch und schnell. Zum Beispiel hier: Stalos, das haben wir auf KP und Spezialverteidigung hochgelevelt. Das Ding hat schon von Natur aus eine riesige Verteidigung, also braucht es keine Verteidigung noch mal höher, finde ich. Ähm Federer auf Spezialangriff und Initiative zum sogenannten Sweepen. Also, man geht mit diesen Pokémon rein, haut alles weg. Und ja, wenn man Glück hat, ist man schnell genug als alles andere und haut alles weg. So, gleich ist auch mit Angriff. Gibt es natürlich auch Dann ein paar defensive Pokémon. Und ja, ein bisschen gedauert hier einige zu finden. In deiner, habe ich übrigens auch schon so trainiert. Nee, der ist brutal stark und ja. Ich gehe mal so ganz kurz hier durch ja, Red Wing. Ähm, keine Ahnung, ich bei meinen Pokémon im Story-Modus, sag ich mal, habe ich äh, ja so ein bisschen versucht, so normale Namen auswählen, aber bei so komplette Pokémon, die ich wahrscheinlich online benutzen werde, gehe ich da so voll raus. Ja, die hier. hier, dieser. Äh, mythologische Drache aus der nordischen Mythologie, was auch irgendwie eine riesige Schlange war. Cubey, das ist eine Anspielung an Madoka Magica, äh, was auch ein bisschen so aussieht wie Final der Richter. Das ist eine Anspielung an Final Fantasy 10 Ice Queen, das war ein bisschen ja äh, unkreativ. Ray Mysterio hat nicht gepasst, deswegen Mysterio. Ray Mysterio ist ein äh, wie nennt man das so ein maskierter Wrestler. Solar, das ist von Dark Souls und ja Sonnenanbeter, weil das Ding kann Dürre und ja. So, ich habe übrigens auch ein bisschen Glück gehabt. Ich habe hier, das Ding heißt OG Shiny, Original Shiny. Warum? Deswegen. Ich habe es geschafft, irgendwie in so einer Dyna Raid ein dort zu fangen auf Level 60 und als dann im Pokédex nachgeguckt habe oder in der Box nachgeguckt habe, habe ich gemerkt warte mal das kaputt ist er golden das hat man irgendwie nicht so erkannt als jetzt so Dynamax war und ja dann hat sich natürlich in der rote Garados verwandelt und ja also das originale shiny deswegen OG shiny und ja ja gehe ich mal hier so ganz kurz rüber ich habe Delions Glomanda auch natürlich spezial trainiert weil wahrscheinlich das einzige Pokémon ist halt nicht Dynamax Geiger Dynamax Format das ist auch ein bisschen blöd. Du kannst irgendwie nur Pokémon, die nur gefangen hast, deiner Maxen, wenn du ihn dieser Raid hier irgendwie fängst. Da finde ich ein bisschen doof, weil, weil das, wenn ich irgendein anderes Pokémon aber was kann ja noch äh, Geiger Dynamaxen von denen ja nichts, glaube ich, egal. Und ja, ähm, ja, ich habe mir schon so ein bisschen Gedanken gemacht, welche Pokémon ich jetzt hier im kampf reinbringe da steckt sogar ein bisschen strategie hinter die ganzen attacken sind jetzt noch nicht so optimiert weil ich muss die halt äh, alle erstmal sammeln von den ganzen deiner rates und so und ja aber ich verfolge schon so hier so einen großen plan so ich weiß jetzt nicht wie viele pokémon ich nutzen kann ich glaube ich kann immer nur drei benutzen ne? und ja mal, mal wie weit wir kommen ich bin ich bin jetzt gespannt da kommen wir ein paar kampfturm wonach steht der ja sind erklärung anhören ähm, ich glaube, das haben wir uns schon angehört oder kannst ja, auf denselben regeln sogar wie bei rankämpfer gewonnene kämpfe gibt es Belohnung wie GP und sonderbonbons die gleichen regeln wie in Rankämpfen kämpfen finden hier statt. ja wie was wenn wir mal die regeln von Rankämpfen? kämpfen weiß wenn ich schon die rankämpfe gemacht hab? So, also die hat mir jetzt gar keine erklärung gegeben welchen regeln hier kann man schicken beide Seiten je ein Pokémon zugleich in den Kampf. So Anfängerklasse steht da. In die vorherige Kampfteam müssen aus sechs unterschiedlichen Pokémonarten bestehen. Ich muss sechs Stück wirklich mitnehmen. Nicht doppelte Ausführung vorkommen, ja, das wusste ich. Schicken beide Seiten je zwei Pokémon zugleich in den Kampf. Ich mache mal Einzelkampf. Und ich werde sogar dieses Team hier reinnehmen, okay finde ich nicht schlecht gut weil ich habe mir halt schon so ausgesucht so kleine erläuterung was ich so geplant habe stahl aus, hat überreste hat tarnsteine das geht in den kampf rein hat tarnsteine in den kampf und hat so ich sag mal auf glücksbasierende attacken so eisenschweif und äh, äh, äh, noch irgendwas was ich jetzt vergessen habe er ist einfach nur dazu da, um Tarnstein zu legen und dann, wenn ich Glück habe, voll die starken Attacken einzusetzen. Ähm, Felinara ist eigentlich nur für Mondgewalt da und das macht halt derbe Schaden. Und ja, Ninja Turm das ist so ein kleiner Joker, sag ich mal. Wenn ich Glück habe, klappt dazu und ich äh, komme mit Wunderwache hier relativ weit. Frostage ist sehr schnell, habe ich Lebens Lebensaufgegeben, damit ordentlich Schaden macht. hat angriff hat ein bisschen glaube ich ihr Licht auch um angriff zu senken ähm, ich habe vergessen wie das ding noch mal auf deutsch heißt eigentlich mysterio er hat äh, dieses eine kraut das irgendwie dafür sorgt dass man angriffe einsetzen kann ohne dass sie sich aufladen müssen weil der teil der timmelsfähiger und ja äh, Kohle, da äh, habe ich einen luftballon gegeben damit es immun gegen erdbeben ist und das Ding hat Dürre, was auch nicht schlecht ist. Und ja, warum wir weiterkommen? Ähm Gut, gehen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Und ich kann nur drei auswählen. Boah, jetzt sagt er mir natürlich dass mir ja, natürlich, nachdem ich ja alles erklärt habe und so ne? So, die werden alle auf Level 50 noch runter geld So, was nehme ich denn am besten? Ich will auf jeden Fall ihn hier reinpacken dann will ich wahrscheinlich als queen allein wegen leben auch schon als queen ist sehr schnell deswegen sollte das eigentlich bringen und dann vielleicht so leer habe ich aber zwei defensive das auch nicht so gut ich glaube ich auch ehrlich ne licht hat nicht so gute angriffe das ist ein bisschen doof Mysterio. ja mir fehlen noch einige so rollen sage ich mal Stalos und kohl cool sind so einzigen defensiven pokémon ich wirklich habe wird ein bisschen doof ist so was warten wir mal so gut da kommen wir mal wie weit wir kommen Wer schon mal hier so Kampfturm, Kampfzone oder irgendwie so gespielt hat, der weiß, dass das hier relativ schwierig ist. So egal, wer gewinnt auf Wir haben jetzt Spaß, okay? Nein, ich gewinne. Knirps, Ronnie. Also ja. Wer schon mal irgendwie so was hier gespielt hat, dann der weiß, dass das hier echt hart wird. Und wir können allerdings einsetzen wir machen natürlich tarnsteine als erstes Jena, das ist schon mal sehr doof also müssen das ding direkt auswechseln So. ja das ist schon mal sehr blöde Erste kampf und wir kriegen jetzt hier schon auf die fräse ich muss mal jetzt gucken jetzt gucken wer hat eine höhere spezialvertretung bei war das so wenig spezial okay ich hoffe wirklich du überlebst hat wenn du wieder, wenn du zum angriff kommst, dann wird das schon reichen Und ja normalerweise bin ich das gewöhnt wow, das war oder doof. normalerweise bin ich das gewöhnt dass äh, Gegner noch relativ einfach anfangen. Oh Gott! Hier geht schon ein bisschen, na ehrlich. Überreste. So. Mach mal, ich will das Pokémon down kriegen. Das ist der erste Kampf und geht mir jetzt schon auf die Nerven. Das ist ein bisschen doof. Ja. Wahrscheinlich verlieren wir erst vor Stage, weil ein pennt Ja, das ist Kacke. Aber wir haben tarnsteine draußen. Wohl nona sehr gut. Plansteine werden ordentlich Schaden machen. Sehr gut. Was? geht durch den Luftballon in die schwebe Okay, ja, super. Also. Gegner wird sogar angezeigt hier, dass äh, Dings auslöser ist. ja Luftballon. So, das ist schon mal sehr doof, ne? Ich habe nichts gegen das Teil, ne? Nur mal so ganz nebenbei. Ich habe Schaufel. Ich habe Steinkante. Ehrlich, oh nee. Also das ist der erste Kampf, ne? Das fängt schon richtig schwer an, ey. Ich glaube ich muss einige Level irgendwie ja schon schaffen, irgendwie um, weiß nicht, was zu bekommen. Weiß ich nicht mal was, aber irgendwas bekomme ich. Ach, wegen dem, oha, ich bin blöd. Okay, das ist keine andere Wahl. jetzt war wirklich der erste Kampf und ich krieg auf die Fresse wie blöd. Da Stein kann, ich kann jetzt nur Steinkante eigentlich einsetzen dass du so keine feuerattacke wow ja triff wow ja okay durch verbrennung aber trotzdem schaffe ich doch nie im leben hier irgendwie weiterzukommen könnt dynamax einsetzen ne also Verlier? Wortwörtlich am ersten Kampf? Ey, das es jetzt nicht. Ich habe mir solche, solche Gedanken gemacht in all das. So, praise the sun. Ja. Wird. das man den ja machen, ne? oh, nee, du hast doch bestimmt Dings, ne? Ja, okay. Ich kenne das Ding. Das hat doch bestimmt feuer das heißt, ich kann keine Dings einsetzen. Ich muss Solarstrahlen setzen. Äh, entweder habe ich ein sehr schlechtes Team gewählt, oder es ist einfach schon jetzt viel zu krass. Ey. Ich dagegen machen sollen, nee. flammen Ah, ja klar. Mein Luftballon ist geplatzt wie kannst du es wagen? Hier, auf Start. bitte geht rauf Ja, ich habe schon verloren. Also, <lacht> hey, warte, der, ne? ja Ich versuche jetzt mal. Du hast Feuerfänger, ne? Du hast keine Dürre. Du musst ein Feuerfänger haben, oder? <lacht> ey, was ist das für ein Kampf? Hier hat er nicht mal an eine Chance am scheiß ein bisschen unfair ey. also ich mache ah. wow ja und ich heilert ding wieder hoch ist klar ist drin noch aktiv ja, ne? ja ich bin tot wir auch ev trainiert Sie sind doch auch 100 pro ev trainiere. kann ja, das kannst mir nicht sagen ne? ja, du hast gewonnen geil super und ich grinst aber ja, hast du, ich gewonnen das suche ein mal glück hey was ist das denn Boah. Ja, jetzt noch einmal Hey. Oh, ein anderen team so kann man jetzt nicht so stehen lassen ey. einzelkampf ey. gibt es jetzt nicht ich war an eine chance gehabt hier gegen das alles ey. so dann machen wir Kübe, wir tun wir mal. So alter. Schon wieder du? Damit ich auch schon wieder gleich team Ey doch, wir wieder hier verarschen. Was hat für ein Kacke? Ja. Haben die die gleichen Teams oder... Wenn sie sich nach meinem Team irgendwie richten, weil ist ja los. Ja. da ist ja los, Mann. hat déjà vu, ey. Das sind genau die gleichen Attacken immer Aber diesmal hier deiner Spuck. Ich habe jetzt mit einem Schlag weg, bevor du jetzt mich hier einpennen lässt. So, dann kommt er gleich wieder wohl nur, aber was soll ich dagegen machen? Nee Wir zwei zahnsteine Das ist jetzt der erste Kampf. Das ist das, was ich am meisten ab So, das ist mit einem Schlag weg. Gut. Okay, Lebensorb und Dynamax... Südomega. Doch ein. das ist wahrscheinlich das, was... Okay. jemand als das Pokémon noch gekommen wäre. Ne? So. Das ist jetzt nur übrig, ne? oder auch nicht ich weiß nicht mehr ich von spitzen steigen getroffen es ist ein hagelsturm bringt die verteidigung nochmal deiner frost von oh, nähe egal du Frost gut, den ersten Kampf haben wir leicht geschafft. bleibt hat ja hier... Ja gut. Mein Gott. Aha. Wenn es so weitergeht, das wird ne doch nur noch schwieriger von hier aus. Ich habe mir schon als keine Chance... Halt die Klappe. 2GP. Möchtest du weiterkämpfen? Ja, natürlich. Bin ich irgendein der Gelaufener Knirps? Ich bin der so, wenn du fängt jetzt auch mit einem somnivore an. Die Ponytops. Ja, so, dagegen ist mit äh, Wenn du jetzt nicht irgendwie, wird sehr gefährliches hast, dann wird das einfacher. Einfach her. So, ja, mach ruhig. Setzt bestimmt erdbeben oder irgendwie so ein ne ich weiß das ding kann flammenwurf aber dann warte mal wird doch kein wird doch Dings keinen sinn machen so und noch mal tarnsteine ein will ich nie im leben damit ein stahl wirst du nicht mit physischen Was? kann man nicht zweimal liegen an die stadt so, jetzt kommt mein Masterplan hier, Schaufler. Wir haben Überreste, also haben wir uns dabei sogar noch ein bisschen hoch. Pass auf! So, jetzt haben wir uns hoch. Das ist eigentlich nur, weil ich kein Erdbeben habe. Also nie KI hier ein bisschen hochgeballert. Ja, ne? Alter, wie ich mache jetzt gerade pass auf. hochrüstung Alter. Ding wird immer stärker. Okay, Was? Boah. Ich überlege gerade, ob ich Dings einsetzen soll. Deiner Max. Habe ich dann noch... Vor allem das Ding wird alles weghauen, habe ich so Gefühl. Du kannst eine Kampfattacke nicht gegen Dings einsetzen. Nicht also... oh. damit rechnen, hat man Tangentschneid zweimal einsetzen kann. Aber ja. dazu so. Ja, hey. ich hier so irgendwie ein höheres Level irgendwie so etwas erreichen. So nur wieder Eisquin. Ein Upload Heap kannst du ja sonst wohin stecken jetzt. So, deiner Frost. Na, oh, ehrlich. Kelbo Tag, ey. Oh, nee. Na, oh, da bin ich unlicht. Oh. Alter jetzt mal ein buch machen ja, hier werde ich mein spaß dran haben wenn ich gesagt gedacht mit meinen komplett trainierten pokémon ich so ein bisschen einfacher an so ein ganz klein bisschen einfacher aber nee. so, Lebensorb und ja ebenso ob step und all das macht trotzdem schaden du wirst wieder neben leben mit einem schlag hier weghauen. also auf. Macht er jetzt hier auf. Ja, Was? Er wurde eingewechselt, deswegen kam er nicht dazu. Ah. Wow, dann hat die Einwechslung ja gar nichts gemacht. Ich dachte, er hat jetzt für Schwierigkeiten. elektro was Elektro und noch irgendwas Stein. Versteht er also sehr effektiv. Um denke ich überhaupt nach. Ne? Spiele mir. Denk ja So hier komm er. und weg besser. Gut. wenigstens kommen wir jetzt ein bisschen voran? Oh, du bist ja noch übrig. Stimmt. Da stein getroffen. So, ähm, Hagel haben wir auch noch so hier. Ja, kommen mal her, ja. ehrlich, du hast einen ganzen Speedboost und so verloren. Mal so, hier ja, kommen Fluch. Ja, meinetwegen, Ey, du wirst jetzt nicht mehr so schnell mich fertig machen. So, Hagelkörner Verwendung sehr gut. Eisstrahl, wenn ich Glück hab, das erledigen. Ist neben dem jetzt schon noch ein schneller sein als Dings, ja. Das dj ist extrem schnell, also so gut. Ja, du bist so, ja okay. Aber Lightkeeper hätte nicht einsetzen können, selbst wenn er jetzt was erledigt hätte durch Verbrennung und Hagen wäre es schon drauf Noch jetzt hört natürlich der hd auf, ist klar. So Verbrennung, und ich bin aber auch schneller ja und gut kommen hm, vielleicht muss ich doch mal ein bisschen wachsen ich war jemand anders kommt als nur gegen knipse ja. glückwunsch was rang 2 erreicht so feier es an bekommst du eine belohnung sonderbonbon okay ich konnte gar nicht weitermachen vielen dank wäre uns bald wieder okay ähm ich hätte jetzt ehrlich gesagt gedacht ich kann jetzt noch ein bisschen machen aber so okay kann ich euch mal irgendwie auswählen welchen rang ich spielen will ich weiß wenn ich so ein paar weniger gp irgendwie sammeln möchte und so ne GP wie viel habe ich denn jetzt 4 oder fünf na naja, okay das wird ein Spaß ähm, gut ich würde sagen ich beende den Part ja ich ähm, ähm, ich würde gerne ähm, na, äh, im Internet nachgucken weil ich weiß wenn man einen bestimmten Rang erreicht dann bekommt man irgendwas Schönes und dann würde ich irgendwie weiß ich nicht auf screen ähm, bis zum rang davor irgendwie hoffentlich hin leveln und dann äh, dann irgendwann ja wenn wir diesen äh, wenn wir kurz vor dem rang sind wo wir freischalten versuchen aufzunehmen und zu gucken ob wir diesen rang dann schaffen und dann hoffentlich die Belohnung bekommen oder so, keine Ahnung. Oder vielleicht kriege ich auch jetzt irgendwo eine Belohnung, weiß ich nicht. Hier gibt mir eine Belohnung. Ja, geht nicht. Gut, aber man sieht, es ist schwer, aber es ist nicht unmöglich. Wenn ich vielleicht sogar noch stärkere Pokémon hätte, dann vielleicht sogar noch besser. Aber ja, was soll man machen? Ich gebe mir ihr Mühe. Ich werde ein paar GP sammeln vielleicht irgendwie weil sie nicht noch einige gute attacken und so hier meine pokémon sammeln und ja dann gucken wir mal wie es hier so weitergeht ne alles klar ich sagen das war's für die folge in der nächsten folge weiß nicht wird vielleicht ein fangpart oder die nächste runde hier irgendwie weil ich ich Glaube jetzt nicht, dass das obwohl vielleicht wird, das doch interessant das aufzunehmen, aber weiß ich nicht. Ich würde dann schon irgendwie gerne so ein bisschen, also, was wir nehmen, glaube ich, im nächsten Part noch einmal Doppelkampf auf versuchen und ja, das wäre doch vielleicht eine gute Idee oder alles klar. Dann würde ich sagen, dann machen wir noch vielleicht einmal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Wenn es wieder heißt, äh, Pokémon Schwert, ich bleibe ich alles schon und sage Tschüss bis zur nächsten Folge.